Ja Leute, es ist soweit. Wir haben eine neue Verbotsliste und die gucken wir uns diesmal live an. Ja Leute, live Weltpremiere überhaupt. Wir gucken uns das Ganze an. Ich muss sagen, ich habe mich sehr viel vorbereitet jetzt inzwischen für die deutsche Meisterschaft. Dementsprechend bin ich auf jeden Fall aktuell Stand, was die Decks zurzeit angeht. Base, Prankets, Adventure und hast haste alles nicht gesehen. Aber ich weiß halt nicht, was auf der Liste ist. Wir werden uns das gleich eben angucken. Live auf jeden Fall. Und ich muss sagen, die Liste kommt doch ein bisschen unerwartet aus einem bestimmten Grund. Denn in... Amerika gibt es ja diverse YCS und dort gibt es eine Voranmeldung und dort muss man die Decklisten eben früher abgeben. Bedeutet also, ja, man hat hier bis zu der YCS eine gewisse Vorlaufzeit und dann sind die Listen abgegeben und ich dachte halt, da kommt einfach keine Verbotsliste mehr. Dementsprechend ist ein bisschen überraschend. Ich dachte, die droppt höchstens vielleicht nach der ein oder anderen National, wenn da wieder ein bisschen Luft ist. Aber ich dachte wirklich, das kann nicht mehr Drop. Umso mehr bin ich jetzt überrascht, dass eine kommt und ähm, ich würde sagen, wir gucken an. Ähm, ja, wieder kein Enddatum, was natürlich ein bisschen meh ist. Also ich verstehe den Aspekt schon, dass man sagt, man will nicht genau zu diesem Zeitpunkt eine Verbotsliste droppen. Manchmal verändert sich die Meta selber, da braucht man dann eigentlich nichts ändern und so. Von daher verstehe ich das schon, dass man jetzt kein exaktes Datum setzt, aber ich hätte schon irgendwie so nicht früher als, weil man dann zumindest... Ähm, dahin eben seine Karten behalten kann, beziehungsweise gucken kann, kann ich auf diesem Event noch sicher dieses Deck spielen? Ja, kann ich. Deutsche Meisterschaft zum Beispiel, gutes Beispiel, hätten wir jetzt gewusst, die Liste kommt nicht früher als, und das wäre nach der Deutschen Meisterschaft, hätten wir gewusst, wir spielen. Aber, neue Meta, äh, hoffe ich zumindest, ähm, nach der letzten Liste haben wir ja doch ein, zwei Karten vergessen gehabt zu bannen, zu hitten, whatever. Ähm, und ich würde sagen, wir gucken es einfach mal an. Man sieht zunächst einmal erstmal gar nichts, aber, äh, ja, das heißt ja nichts. Wir scrollen hier runter und Kommen hier zu, uh, Oha, Aroradon ist Ban. Ja, Aroradon, wer es nicht weiß, äh, Needle-Fiber ähm, mit Aroradon ist halt beste Kombination. Ich glaube sogar, wenn needle Fiber nicht gebannt ist, ist es das weitere Opfer, dass Needlefiber hier einfach die nächste Karte auf die Verbotsliste gesetzt hat. Alter, krass, äh, fängt gleich so an. Aroradon Ban, Puh, das ist schon eine dicke Nummer, das ist eine dicke Nummer. Mal gucken, ob wir nächsten... Uh, uh, uh, uh. Uh, da, also, das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass da gleich äh, so viele kommen. Das haben wir hier neu? Das haben wir jetzt schon. Und Prankits. Miau, miau. Oh mein Gott, sie haben es getan. Sie haben es getan. Das ist krass. Ähm, ja, was soll man sagen? Ne? Prankits, super gut. YCS Tops, äh, ultra stark. Ja, ne, mit Adventure halt super gut. Ist die Frage, ob die Adventure Engine auch noch was abbekommt. Ähm, beziehungsweise eben Brave, vielleicht sagt das Leute mehr was. Ähm, ja, miau, miau, klar, ne? Prank -Kids jetzt wieder auf den alten Stand zurückgeworfen. Ähm, ja, war super Support, war super gut. Jeder Prank jetzt im Deck war einfach ein Starter. Jetzt eben nicht mehr, weil jetzt brauchst du immer zwei, beziehungsweise drei Karten. Kritisch äh, ja. Katapultiert das Deck auf jeden Fall weiter nach hinten. Ähm, okay, sie haben Prankits gehittet. Hm. Was machen die mit den anderen Decks? Wir haben noch diverse Decks. Wir haben Sword Soul, wir haben Base. Wir haben... Oh, oh, oh mein Gott. Nein, ne? Er sagt, ihr habt alles gehittet, aber nicht äh, Despier. Das wäre ein bisschen krank. So, da war noch was drunter. Und verboten... Anaconda! Anaconda ist Ben. Anaconda. <lacht> Leute, Leute, Leute, Leute. Das ist krank, das ist krank, das ist crazy. Das Ironische dabei ist, die Karte per se hätten sie jetzt nicht mehr hitten müssen. Es gibt noch Sensenlocks. Sensenlock absolut dumm, brauche ich drüber reden, äh, ban Sense. Mal gucken, ob Sense dann gebannt ist, weil wenn hier Anaconda gebannt wird, vielleicht Sense nicht. Aber ich muss dazu sagen, ähm, hätten sie quasi letztes Mal schon Arconda oder eben Sense verboten, dann wäre das nicht so problematisch, wie man sieht. Aber hätten sie, okay, DPE nicht mehr so krass Exzess und, ähm, ja gut, überraschend, ne? Also, ich weiß nicht. Also ich hätte echt gedacht, dass die bleibt jetzt, weil an der Anaconda eine Karte ist, die hätte schon vor langer, langer Zeit hätte verboten werden sollen. Wurde sie nicht. Äh, dementsprechend dachte ich jetzt, die bleibt jetzt ewig alive, so wie Needle Fiber. Eine Karte, die man schon ewig hätte verbannen können. Und dann hätte man nicht so viele Karten später bannen müssen. Dementsprechend, ähm, ja, muss man natürlich auch gucken, ob hier dann jetzt auch noch andere Karten getötet werden. Weiter nix, weiter nix, weiter nix, weiter nix, weiter nix, weiter nix, weiter nix. Ja, okay, okay, krass. Ja, Link-Monster. Ich würde sagen, die Link-Monster kommen langsam dazu. <lacht> ähm, ja, immer mehr Link-Monster. Ist aber ironisch. Ich frage mich wirklich, wie das in Zukunft sein wird. Ich meine, der Link-Monster ist klar. Link war neu. Ne? Dementsprechend kamen immer stärkere Link-Monster. Doch jetzt und langsam ist es ja so, dass Link halt nicht mehr neu ist. Und jetzt frage ich mich wirklich für die Zukunft, was wird am meisten gebannt? Wird es Link-Monster sein? Wird es Fusionsmonster sein? Wird es Synchro-Monster sein? Wir werden es sehen. Aber das jetzt erstmal per se. Super stark jetzt. Wie gesagt, so Prank it. -Sit, äh, Needle Fiber Combo. An der ich brauche ich Sensenlock. Ja, wollen wir mal weitermachen, ne? Dann gucken wir mal weiter. Äh, wir haben hier Jet-Synchron auf 1. Oh mein Gott! He's back! He is back! Okay, One Cut Combo in the Life! Hello! Okay, warte, Needle Fiber ist echt nicht gebannt, ne? Needle Fiber ist nicht gebannt. Ah, <lacht> sind kommt zurück. Klar, ne? Man kann ja sagen, Aro geht nicht mehr. Wen juckt's, aber ähm, ja, ich finde das schon krass. Krass. Heftig. Okay, hier ist nächstes. Uh, oh, ich bin zu schnell. Was haben wir hier? Monkey -Bot. Ja, ne, wir brauchen nicht darüber reden. Pendulum ist ein Deckthema. Was nicht mehr Top Tier ist. Ähm, klar, wir bekommen ein neues ähm, Link-Monster. Electromite. Äh, weiß ich jetzt nicht, anscheinend. Ich habe nicht nachgeguckt. Anscheinend immer noch Band. Wenn das der Fall ist, ja. So, what? Äh, gib ihm Monkeyboard. Ja, die wird auch nächste. Wahrscheinlich dann auf 2 gehen. Äh, was machen wir als nächstes? Neu. Ach nee, da. Red Rose Dragon. Base muss leiden. Nein, das Deck muss leiden. Oh nee. Okay, jetzt bezweifle ich, dass sie die Adventure-Engine angepackt haben. Red Rose, okay. Aber klar, ne? Also Red Rose, brauche ich darüber reden. Absolut dumm im Base-Deck. Ähm, macht alle Kombos quasi, ne? Also Red Rose plus irgendwas ist halt Combo. Das ist halt crazy. Ähm, war halt super strong. Okay, krass. Base-Tot. Nicht tot? Kleiner Disclaimer. Ähm, aber na gut, ne? Die Anaconda war sehr wichtig. Red Roost Dragon war sehr wichtig. Mal gucken, was noch kommt. Man kann auch ein bisschen spekulieren. Äh, was war hier? Yatagarasu! Ja, Ist das nicht sogar die Me längst gebannteste Karte? Oh nein, Deutsche Meisterschaft. Mit Yata Garasu, Oh mein Gott, die Loks werden hageln. <lacht> <lacht> na gut, man muss erstmal dazu sagen, ja so ja, eine Karte, du musst sie normal beschwören. Meh. Ähm, dann natürlich, du musst direkt angreifen können oder irgendwie damit Schaden drücken können. Dementsprechend, äh, sag ich mal so, ist interessant. Ist interessant. Es ist nicht gleich so von wegen, boah, krass. Jensen Grund zum Beispiel ist eine Karte, wo ich gleich sage, boah, ne, Combo-Potenzial ist alive. Äh, One-Card-Combo ist da. Klar, ne, Rohr dann weg und so, brauche ich nicht drüber reden. Aber so, ja, erstmal macht gar nichts allein. Normal ist es Tag. Ja gut, wenn der Gegner brickt, ist das GG, ne? Aber, ähm, ja, ich bin interessant. Es wird safe, das eine oder andere Deck geben, was unter, um, um diese Karte dann gebaut ist. Beziehungsweise zumindest Trolldecks. Äh, mal gucken, wie konstant das dann wirklich in Kombination ausgeht. Ich weiß jetzt auch gar nicht, ähm, wie das aussieht mit Spirit Monstern bezüglich Searchen und äh, konstant rauskriegen. Und halt, ja, muss auch, halt auch funktionieren, ne? In der Kombo. Jetzt haben wir neu. Oh. <lacht> Why? Ja, Niedelfreiber, ja. Also das Ding ist folgendes, ne? Es stimmt, Needle Fiber war in dem einen oder anderen Deck natürlich auf zwei drin, aber mit welcher Begründung? Falls der erste interrupted wird, habe ich dann später den zweiten. Das war das Argument, sonst in fast jedem Deck. Ähm, wenn man sowieso den Needle Fiber nur spielt, um für den Access Code Combo zu gehen, also sprich über Celine dann zu gehen, bedeutet, äh, da hat man eh nur eingespielt. Äh, ja, wie gesagt, nur Combo-Decks, die wirklich rein darauf geballert sind, haben gesagt, okay, wir gehen darüber. Ähm, klar, ne, wenn den ersten jetzt aufhält, wird kein zweiter kommen, aber wie gesagt, wir haben Crossout. Wir haben Call Cold Bein, mal gucken, ob da auch noch was kommt. Ähm, ja, interessant, interessant. Ey, Despia, ne? Ich sehe Despia so ein Top-Tier gerade. Neu. Shooting Razor Dragon. Auf 1? Auf 1? Na ja, gut. Vom aus. Ähm, gleiche wie Nidelfiber äh, Was haben wir hier? Change of Heart. Uh. Uh. Oh. Oh. Oh! Ja, ich würde sagen, das ist doch mal äh, mega geil. Das ist doch super. Das ist doch äh, mega, mega cool. Einfach eben für Heroes, äh, finde ich sehr, sehr gut. Wir gehen mal eben hier rein. Äh, ja, ist ist, ist... ist. Ach lol, ich hab's verwechselt. No way. No way. Nein. Nein, das könnt ihr nicht machen. Das können die nicht machen. Bitte was? Das ist wie Schnappstahl. Nee, ne, Nicht so ein One-Off. Nicht so ein, so ein One-Off-Scheiß. Ja, Tacticals ist mächtig mit dem Klaueffekt. Aber Überläufer. Let's go! No way. No way. Hey, ich dachte gerade, das wäre eine Heroes-Karte. Ich bin so lost. Oh mein Gott. Wie... Nein, das ist einfach wie Schnappstall. Also Leute, die fürs nicht wissen, Schnappschnall kam mal auf 1, ist dann eine random One-Off gewesen, äh, die man spielen musste, ähm, aber ähm, ja, einfach dumm war. Und jetzt haben wir Überläufer genauso dumm und als One-Off. Wow. <lacht> das safe saß da jemand, äh, weil Konami hat gesagt, äh, wir haben ja noch. Wir, haben, wir, wir entrümpeln mal die Verbotsliste, ja? Warte mal hin, warte mal hin. Achso, wir haben ja noch. Uff. So eine verstaubte Karte. Einfach mal wieder erlauben. Komm, ja da Gerasu. Äh, Überläufer. Das ist doch total bescheuert. Total... Boah, wie die Karte im Preis steigen wird. Ui, ui, ui, ui. Okay, das ist äh, crazy. Und. Time Seal? LOL. Ich sicher sicher jetzt hier. Aber ja, Zeitsiegel. Ähm, okay, LOL. Turnskip. Klar, ne? Macht gar nichts, hilft der Combo nicht, lässt die Gegner mit einer Karte weniger spielen. Könnte irgendwann für Handloops interessant sein. Ja, okay. Weiß ich nicht. Kann man jetzt machen, so, ne? Was haben wir hier? Ja, okay. Dynamite. Ja, let's go, macht nix, kann drauf. Äh, was haben wir hier? Cyber Angel Benton. What? Okay, ich verstehe den Ansatz. Die haben Riser gebannt, auch für, äh, dann, okay, für Tritron. Okay, ich verstehe. Also, da, also der, der war der Hit. Äh, aber das ist ja bescheuert. Ja, Tritron, ey, Constant, Consistency wieder hochgegeben. Man muss sagen, wir haben Despian, ne? Despia ist ein Top-Tier-Deck, definitiv. Äh, und wird wahrscheinlich das beste Deck des Formats jetzt werden. Ähm, ja. Cyber-Engine Benton, Tritron, okay. Okay, fehlt. Oh, das war ein bisschen viel. Tanky auf zwei. Krass. Okay, okay, okay. Krass, wir haben vereinzelte, wir haben vereinzelte, äh, Triple gate tops Jetzt Tanky, okay, Consistency-Karte mehr. Fraction mehr. gesagt man nicht nein, ne? Ähm, ist halt ein Consistency Boost. Äh, Pot of Desires. Oh, Sword Soul! Let's go! Sword freut sich so hart, Alter. Sword Oh nein, Despier Sword Soul Format. Ich sag's euch, Leute. Holy! Oh, oh, oh, oh. weiter, weiter, weiter. Oh, es geht. Light Stage auf 2! Yes! Okay, auch wieder. Extender. Light Stage, wieder Extender. Ähm, let's go. Light Stage Extender. Ja, kann man machen, ne? Ist eine Extender-Karte. Deswegen auch gefährlich. Light Sage ist ja nie drauf krass gewesen, wegen, ähm, wegen Tricks da so. Sondern einfach eben, weil es halt <lacht> One-Card-Combo ist. Und dann haben wir äh, Wall of the Lighting Sea. Äh, äh sorry, Lighting Sea, genau. Ja, Light. Äh, krass. Äh, ich wusste gar nicht, dass ich auf war. Ähm, ja, okay, go for it, kein Problem. Das macht halt nichts, genauso wie äh, Time Seal, Wie gesagt, Time Seal kann irgendwann mal relevant werden, aber jetzt gerade ähm, ist sie ein Brick in der Hand. Du brauchst, kannst nichts machen, nichts kommen mit gar nichts. Äh, jetzt gehen wir weiter. Und was haben wir hier? Okay, ey, Leute, macht mich nicht fertig, macht mich nicht fertig, macht mich äh, nicht uh fertig. Oha, okay. Also, ich meine, das ist. Ähm Alter, Loops, let's go. Äh, oder hat er den Errata bekommen? Die hatte keinen Errata, ne? Äh, äh, außer diese Karte, ja. Loop, still alive, let's go. Ähm, okay, aber auch hier äh, ist ein Discard-Futter. Ja, aber muss halt passen. Äh, Trischula. Äh, ja, okay, ne? Oh, warte mal. Handloop-Deck. Trischula. Ah, Omega ist noch auf 1, ne? Ja, dann ist Omega. Warte mal, Feind. Omega. Omega ist auf 1 noch, ja. Ja gut, dann kann man natürlich Trishula ruhig erstmal mal auf, auf 3 setzen. Interessant, äh, macht da natürlich erstmal nichts. Stalio war klar. Ähm, stimmt, Stalio ist letztes Mal nicht auf 2 gegangen. Äh, ja, jetzt auf, direkt auf 3. Ja, macht halt nichts, ne? Stimmt, wir haben keinen Kreis und so. Ähm, okay, oder? Heroes live, da ist Heroes. <lacht> ja, war klar, geht auch hoch. Äh, Circle, oh. Ja, okay. Ja, Zirkel auf 3, Starly auf 3, let's go, Serum Great, Full Power fast Gazelle noch, okay, von mir aus, was haben wir noch, Scapegoat, ja, Scapegoat auch zu langsam, äh, fürs Format, äh, okay, krass, das war's, das war's vor allen Dingen, äh, ja, okay, Leute, ne, okay, Prank -Kids, äh, deutlich gekillt, äh, Aurora dann Combo Rip ne, versteht sich von selbst, Anaconda, Sensenlock, immer noch weighable. ärgerlich, mit, äh, das ist, oh. Sensenlock immer noch weighable. also klar, ne, versteht mich nicht falsch, Äh, Anaconda kann B nicht mehr holen und so, aber es ist nicht so, dass Sensenlock gar nicht mehr möglich ist. Puh. Ja, okay, Sensenlock also immer noch, aber das, also, ist jetzt die Frage, was war der Ansatz? War der Ansatz zu sagen, was die Problemkarte, oder ist zu sagen, äh, wie, Sense ist nicht das Problem, sondern die konstante Beschwörung von DPE ist das Problem. Je nachdem, welcher Ansatz betrachtet wird, kann man hier die Entscheidung dann verstehen. Ich finde, Sense ist halt eine Karte, die gebannt werden muss. Aber es, es, es ist halt meine Entscheidung. Äh, ja, von mir aus. Äh, ja, Jet Synchron, auch krass. Äh, wird bestimmt einiges, ein, ein, ein Deck zu sehen. Macht halt nicht so viel. Äh, Red Rose Base wird gebetet. Base per se ist einfach ein Haufen Deck, äh, was kommen kann. Wird so, wie es bisher existiert hat, auf jeden Fall nicht mehr existieren. Ja, da also. Muss man gucken, wie es sich entwickelt. Wie gesagt, ich glaube nicht, dass es. Ähm, das Ding ist auch natürlich, äh, die macht First Turn halt nichts. Es geht nur Hard Second. Ähm, ja, und wenn du dann interrupted wirst oder ein Dieb zerstört wird oder so, Gradespia kann auch unter Einzug sehr viel machen. Äh, ja, hm, schwierig. Needle Five auf ein, äh, juckt halt nicht. Schon Raising Dragon juckt auch nicht. Äh, ja. Also Überläufer ist halt maximal lost. Äh, das verstehe ich halt nicht. Times hier, wie gesagt, wird irgendwann relevant. Äh, ja, bei den anderen habe ich auch gesagt, Benden ist auch interessant. Äh, Triton sogar wirklich einen Konstanzboost. Äh, jedoch, Lockbird stirbt das Deck dann halt immer noch. Äh, muss man gucken. Äh, könnte aber sein, dass gerade weil zurzeit nicht alle Leute vielleicht Lockbird spielen, dann eventuell das ein oder andere Tritron-Deck äh, wieder eine Chance hat. Also Tritron war nie ganz weg. Es ist nicht das Top-Tier-Deck. Äh, liegt auch daran, weil es nicht viele anfassen. Aber es ist auf jeden Fall immer noch ein Deck, was man auf den Schirm haben sollte. Gerade jetzt dann natürlich. Äh, ja, äh, ja, konstant Boost. Äh, Pot of Desires. Äh, Swordswall wird sich übel freuen. Leute, Despia meter in den National Time. Combo-Karte äh, bzw. Extender äh, macht halt gar nichts. Serum Great macht genauso viel wie bisher. Wenn man sagt, äh, Serum Great hat bisher viel gemacht, dann macht es noch mehr, also genauso viel. Und ich sag halt eher, es macht genauso wenig. Klar, es ist ein Deck, was gefährlich ist, aber es ist halt das schlechtere Combo-Deck im Vergleich zu den anderen Decks. Hero's Lives, Hero wird sich übelst freuen. Äh, Circle, ja, wie gesagt, ne, ist mehr Konstanz. Äh, Scapegoat macht halt nichts so zu langsam und nächtliche Angreifer. Ich weiß nicht, ob es das worth ist ähm, für den Discard-Loop, ob man dafür die Spielen wird. Wird man sehen, aber im Großen und Ganzen, meine Zusammenfassung. Interessant. Äh, Sie wollen in der Despia Swordsful Okay, I guess. Äh, why not? Sensenlock immer noch Wable, Leute. Äh, Phantom Knights existiert auch noch. Ähm, also, wie gesagt, Sensenlock ist nicht vom Tisch. Jedoch natürlich nicht mehr so konstant äh, und natürlich dann auch dementsprechend äh, kann man dagegen dann äh, das aufhalten. Okay. Aber ich finde es schade. Also, tut mir leid. Also, das verstehe ich. Anaconda, wieder eine Karte, die man hätte schon 100 Jahren bannen können. Aber ich dachte jetzt, okay, wir wollen, müssen akzeptieren. Die Karte gehört zum Spiel. Das war halt mein Gedanke. Gehört dazu. Muss man halt spielen. Also, wenn man DB und so haben will. Ähm, ja, aber ist natürlich mit einer dümmsten Karte überhaupt, ne? was sieht man auch immer, wenn man so, so, so Formate macht, wie alles ist erlaubt oder so. Du, du hast, spielst immer eine Anaconda. Einfach aus dem Grund, äh, ja... Kombo wurde komplett aufgehalten. Ich nehme einfach zwei Monster konda kombo Also das ist halt, also beziehungsweise DPE dann, ähm, oder Dragoon, je nachdem, was du möchtest. War natürlich sehr, sehr dumm, ähm, ja, okay. Sense. Also ich, ich vermisse Sense immer noch, weil Sensenlock wird es weiterhin noch geben ähm, und nicht nur über die Trap von den Artefakten selber, ähm, sondern auch in einer anderen Kombo-Deck wird man Sense noch stellen können, theoretisch. Ob sich das durchsetzen wird, gerade wo Despier so viel gespielt wird und Swordshold dann so viel gespielt, äh, das ist natürlich zu bezweifeln, aber die Karte wird irgendwann wieder eine Problemkarte werden. Also ich verstehe es halt nicht. Das ist wieder so ein Aufschieben des Problems, weil... Die, die Sense wird irgendwann wieder das Problem werden. Selbst wenn jetzt kein Mensch die spielen wird mehr, ähm, weil die anderen Decks einfach zu gut sind, äh, Sense wird irgendwann wieder ein Problem werden. Und ich verstehe einfach nicht, warum man sich sagt, komm, wir bannen die einfach weg, let's go. Verstehe ich nicht, äh, verstehe ich nicht. Vor allen Dingen, weil Dakta noch da ist und Dakta da eh eben Sense äh, theoretisch immer searchen kann. Ihr braucht nur irgendwie eine Zerstörungsmöglichkeit. Also ihr braucht genug Combos und irgendwie eine Zerstörungsmöglichkeit, denn Sense Sensenlock immer live. Ist hat total bescheuert. So. Klar, DB hat es sehr einfach gemacht, aber... Ähm, Finde ich sehr schade, finde ich sehr schade. Ja, aber im Großen und Ganzen, interessant, interessant. Äh, wie gesagt, verändert gar nicht so viel per se. Swart Soul und äh, Despier wird auf jeden Fall mit dominieren. Äh, die Randdecks verändern sich auf jeden Fall. Prankets wird weggehen. Base, wenn es existiert, anders. Vielleicht eher mit der Punk Engine. Punk äh, hat jetzt nochmal äh, Support bekommen. Wird daher damit spielen. Äh, Therians vielleicht auch nochmal ein bisschen dazu rein. Adventure komplett noch da. Adventure wird jetzt auch, ähm, ja... Krass, ne? Full-Adventure-Package ist da. Also Leute, die es nicht verkauft haben, freuen sich jetzt auf jeden Fall. Im Großen und Ganzen super viele Änderungen. Wie gesagt, äh, was mich einfach ist. Für mich, Ansichtssache, Sense hätte halt äh, gebannt werden müssen, weil die Karte wird irgendwann wieder Problemkarte. Und Überläufer, ja, ihr Leute. Ey Leute, ich bin einfach raus, so. Und jetzt habt ihr sie. Endlich mal eine Live-Reaktion meiner Seite. Ihr habt beim letzten Video nämlich gesagt... Ey, komm, mach einfach eine Live-Reaktion, wir wollen das sehen. Ganz ehrlich, es gibt 100 Leute, die bandless reaktion machen. Jetzt ich auch und ich muss immer noch sagen... Ey, ganz ehrlich, ob derjenige Ahnung hat oder nicht, äh, ja, das müsst ihr beurteilen. Ich sag nur, ey, ich bin einfach irgend so ein Typ im Internet, der halt eben dazu jetzt was sagt. Äh, es gibt garantiert 100% Leute, die qualifiziertere Aussagen treffen können. Ähm, aber die Leute wollen es sehen. Ich verstehe es auch nicht, aber wenn die Leute es sehen wollen, geben wir es den Leuten. Aber jetzt sollt ihr sagen, wie findet ihr die Liste? Wie gesagt, ich finde sie per se gut. Also zwei Karten finde ich halt bescheuert, aber also Sensette drauf und Überläufer. Pff, what the fuck? Äh, ist einfach total broken. Äh, ja, aber wie gesagt, ich möchte gerne wissen, wie ihr es findet. Und ich wünsche euch dann mal mit der neuen Liste viel Spaß, nämlich beim Duellieren.